Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen an diesem Sonntag. Wir haben euch auch schon lange nicht gesehen. Wir sind froh, wieder zurück zu sein. Und wir sind auch dankbar, dass wir ab heute auch ja, gemeinsam singen dürfen, so wie ich auch mitbekommen habe, dass die Verbote soweit erstmal aufgehoben sind. Und das freut uns, dass wir auch wieder uns am gemeinsamen Gesang auch hier in der Gemeinde beteiligen dürfen im Haus. Ich möchte bevor wir zum gebet uns erheben noch ein zwei punkte weitergeben wir haben ab morgen startet das eventcamp wie sicherlich einige wissen und auch das jugendcamp danach ab der nächsten, übernächsten woche so dass wir praktisch jetzt am kommenden freitag keine jugendstunde haben werden die Jugendlichen unter euch oder Teenies sind natürlich herzlich eingeladen, beim Camp dabei zu sein. Ich denke, die meisten sind bereits angemeldet. Falls nicht, kommt gerne auf uns noch zu. Ansonsten dürfen wir gerne dafür beten, dass es eine gesegnete und behütete Zeit wird, dass Gott wirken kann in dieser Zeit und auch die Kinder und Teens, Jugendlichen zu ihm hin kommen und die wichtigste Entscheidung auch in ihrem Leben treffen, beim Herrn zu sein oder bei ihm zu bleiben. Ich möchte euch einladen, dass wir zum Gebet aufstehen, um unseren Gottesdienst zu öffnen, um den Herrn zu danken und zu ihm zu beten. Danke dir, Jesus Christus, für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du deine Gemeinde auch heute baust, dass du sie liebst, dass du sie. Nährst. Danke Herr auch für diese Ortsgemeinde hier, dass wir uns versammeln dürfen. Danke Vater für jeden, der heute hier ist, um dein Wort zu hören. Und so möchte ich bitten, Herr, dass du offene Herzen schenkst, Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen, weil es die Wahrheit ist, weil es wertvoll und wahr ist und weil es uns hilft, ein Leben zu führen, wie es dir gefällt. Und auch heute möchten wir aus deinem Wort lesen und aus der Predigt schöpfen. Und so bitte ich dich, Herr, hilf uns aufmerksam zu sein, um zu erkennen, was du zu uns sprechen möchtest, wo Veränderung notwendig ist, wo du uns ermutigen oder auch ermahnen möchtest. Danke, Herr, für dieses Privileg. Danke, Herr, dass wir dir auch Loblieder singen dürfen. Hilf uns, diese mit ja, fröhlichem Herzen zu singen, zu dir, uns auf dich zu konzentrieren, auf dein Wort Danke, Herr, für diese Möglichkeit. Ich möchte dich auch besonders bitten, Herr, um die anstehenden Freizeitlager, dass du gutes Wetter schenkst, dass du die Mitarbeiter gebrauchst, um zu wirken in den Herzen der Leute durch dein Wort. Danke, Herr, dass dieses Camp überhaupt stattfinden kann. Das ist auch ein, eine große Ausnahme, ein großer Segen. Wir sehen, Herr, dass du diese Möglichkeit schenkst, und bitte gebrauche diese Freizeitlager, um verherrlicht zu werden und noch viele junge Menschen zu dir zu führen. Danke, Herr, dass wir ähm, diese Möglichkeiten haben, auch dafür zu beten. Und wir möchten es in deine Hände anvertrauen. Name Christus bitte ich. Amen. Amen. Nimmt gerne Platz und öffnet eure Bibeln. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben in der Apostelgeschichte, im Kapitel 12, und wir haben gelesen die Verse 1 bis 19 und dort ging es um die Befreiung des Petrus aus der Gefangenschaft. Wir haben gesehen, dass Herodes Gunst bei den Juden erlangen wollte, indem er Christen verfolgte. Und wir haben gesehen, dass Jakobus der erste Märtyrer war, der aufgrund seines Glaubens hingerichtet wurde. Er musste sterben, weil er an Christus glaubte und weil er ihn nicht verleugnet hat. Und weiter haben wir gelesen, dass auch Petrus in Gefangenschaft war. Und obwohl sicherlich das nicht seine erste Prüfung war und nicht seine erste Gefangenschaft, wo er sich befand, war es auch für ihn sehr verwunderlich, auf welche Art und Weise Gott ihn aus dieser Gefangenschaft herausgeführt hat nämlich durch einen Engel, der ihn hindurch spazieren ließ, durch alle Wachen, und wo sich Tore und Türen geöffnet haben und der Herr ihn auf wunderbare Art und Weise aus diesem Gefängnis herausgeführt hat, wo sich sogar Petrus nicht sicher war, ob er immer noch träumt oder ob das schon Realität ist. Und wir sehen, dass die Gemeinde auch für seine Befreiung gebetet hat, und wir sehen, dass Gebet und Gottes Wirken übereinstimmen, wenn wir in seinem Willen beten. Und das ist für uns eine große Ermutigung, weil wir wissen, dass Gott durch Gebet wirkt. Nicht immer auf so wunderbare Weise wie im Falle des Petrus, nicht immer sehen wir sein Wirken sofort, aber wir wissen, dass der Herr nie zu spät kommt und auch nicht zu früh, sondern zur rechten Zeit. Und heute möchten wir hier weiterlesen und schlagt bitte mit mir auf die Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 20 bis 25. Herodes aber, erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon, Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm, und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen, Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er Verschied von Würmern zerfressen. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit, dem Beinamen Markus, mit sich. Bis hierher was wir hier lesen, ist das Gericht Gottes über Herodes Agrippa. Die Bibel nennt auch direkt den Grund für dieses Gericht, nämlich weil er Gott nicht die Ehre gab. Herodes hat eine Ansprache an das Volk gehalten und das Volk hat ihn bejubelt und sagte, du sprichst wie Gott. Gott spricht dort zu uns. Sie haben Herodes als Gott angebetet, ihn emporgehoben. Und Herodes hat diese Ehre für sich angenommen. Er hat sie nicht Gott gegeben und deswegen war dieses Vergehen so schwerwiegend, dass er von Gott direkt an Ort und Stelle gerichtet wurde. Wir lesen auch in Römer 1, Vers 18 bis 23, wo es zusammengefasst ist, was der Mensch tut, wenn er Gott nicht die Ehre gibt. Römer 1, 18 bis 23, da lesen wir folgende Worte. Römer 1, 18 bis 23. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so sodass keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unvollständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wie damals, so besteht auch heute Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Und der Mensch hat keine Entschuldigung dafür, denn jeder Mensch ist sich aufgrund der allgemeinen Offenbarung Gottes, die wir in der Natur sehen können, bewusst, dass Gott existiert und Herr über alles ist. Das heißt, jeder Mensch kann erkennen, dass es einen Gott gibt. Aber der Mensch entscheidet sich nicht für Gott. Er ehrt ihn nicht, obwohl es das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn zu ehren. Und wenn der Mensch diese Herrlichkeit nicht Gott gibt, sondern sich selbst zuschreibt, ist es die schlimmste Beleidigung des Schöpfers und das ist das Gericht des Menschen. Und dazu hält sich der Mensch für weise und geht so weit, dass er die Verehrung von Götzen anstelle der Anbetung des wahren Gottes stellt. Herodes als sich selbst als Gott ehren wollen, als Götze für die Menschen und deshalb hat der Herr eingegriffen. Und wir können daraus lernen und unsere Herzen prüfen, ob nicht auch wir uns für weise halten, ob nicht auch wir uns in unseren Herzen Götzen aufbauen. Sei es unser eigenes Ego, sei es, es Dinge, die wir anbeten oder begehren, sei es andere Menschen, zu denen wir hinaufschauen und sie Stück für Stück an die Stelle Gottes stellen. Es ist auch heute eine ernste Warnung an uns. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen zum Gebet, den Herrn danken für diese Worte und ihn bitten, dass er uns prüfen mag und uns auf den rechten Weg stellt. Jesus Christus, ich möchte dir danken für diese Worte, die du uns hinterlassen hast in der Apostelgeschichte. Danke dir, Herr, dass wir sehen dürfen, wie du eingegriffen hast bei Herodes, der sich selbst erhöhen wollte und die Ehre, die dir gebührt, sich selbst nahm. Und auch heute, Herr, ist es so, dass wir oftmals die Ehre für uns beanspruchen möchten oder die Ehre, die dir gebührt, anderen zuschreiben, Dingen oder Menschen oder Techniken, aber du bist der Einzige, der würdig ist, verherrlicht zu werden. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dies zu begreifen und dies zu leben, dass alle Ehre dir gebührt, dass unser Leben zu deiner Ehre stattfindet und dass wir dich erhöhen in dem, was wir tun und was wir sagen, was wir denken, dass wir uns nicht selber erhöhen, nicht andere Menschen oder Dinge erhöhen, sondern stets darauf hinaus sind, dir die Ehre zu erweisen, die dir gebührt, nämlich alle Ehre. Und ich danke dir, Herr, dass du unser herrlicher Gott bist. Hilf uns, Herr, dich zu ehren und dich zu verherrlichen allein. Im Namen des Christus bitte ich. Amen. Amen. Nun haben wir die Möglichkeit, unseren Herrn zu ehren mit Liedern. Veränderung. Du selber wünschst dir vielleicht Veränderung in deinem Leben. Du siehst, dass da gewisse Charaktereigenschaften sind, gewisse Verhaltensweisen, die du verändern möchtest. Du legst dir vielleicht Ziele in deinem Leben fest, die du erreichen willst, aber irgendwie erreichst du sie nicht. Du wünschst dir mehr Vertrauen in Gott. Du wünschst dir noch mehr geistlichen Wachstum, wie wir das bezeichnen. Du wünschst dir mehr Vertrauen in Gott, auch in schweren und in dunklen Zeiten. Ja, du willst Gott noch mehr gehorchen. Du willst sein Wort wirklich lieben. Du willst es lesen und Freude daran haben. Ja, du willst ihn noch mehr preisen. Und vielleicht willst du auch noch ein dankbares Herz obendrauf haben, dass Gott wirklich dankt für alle Dinge, die du in deinem Leben besitzt. Du wünschst dir vielleicht Gedanken, die auf die Ewigkeit ausgerichtet sind und nicht nur Gedanken, die auf das Hier und Jetzt fokussiert sind. Aber vielleicht ist es auch Liebe zu Menschen, zu deinem Nächsten, zu deinem Ehepartner, deinen Kindern oder Freunden, die dir heute noch fehlt. Reibungslose Beziehungen, sei es Disziplin oder Geduld, sei es Worte, die voll mit Gnade sind, und Liebe sind. Aber vielleicht fragst du dich auch, wie Veränderung an deinem Nächsten passieren kann, an deinen Ehepartner, der vielleicht nicht im Glauben ist oder der im Glauben ist und der kein vorbildhaftes Leben führt. Wie passiert wahre Veränderung? Wie kann mein ungläubiger Mann, meinen ungläubigen Bekannten mit Freude zum Gottesdienst kommen oder gar meine Kinder, wie kann ich sie zum Herrn führen? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, die Frage, die wir uns heute auch anschauen, die ist sogar die Frage, alle Fragen, das ist die Frage, wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich, wie kann meine Seele vor der ewigen Pein, vor der ewigen Strafe gerettet werden? Was ist der Weg der Rettung? Und diese Antwort auf diese Frage finden wir in der Bibel. Aber wir finden sie nicht nur in der Bibel, sondern die Bibel selbst ist die Antwort. Die Bibel selbst ist für uns die Antwort und das, was uns wirklich verändern kann, was uns wirklich retten kann. Gott hat uns mit diesem Wort nicht nur ein Buch hinterlassen, welches uns gute moralische Maßstäbe gibt, Maßstäbe auf Religionsbasis. Sondern Gott hat uns dieses Buch hinterlassen, das unsere Kraft zur Veränderung und zur Errettung jedes Menschen ist. Egal wie lange du in Verhaltensweisen verharrst, egal wie lange du bereits im Unglauben verharrst, Gott hat uns eine Kraft, eine Quelle gegeben, wie auch du verändert und gerettet werden kannst. Die Bibel selbst ist uns die Antwort. Und so wollen wir uns auch diesen Text heute anschauen, der darüber spricht, und das ist Nehemiah, Kapitel 8. Nehemiah, Kapitel 8. Wir finden das Buch im Alten Testament relativ mittig. Ihr könnt gerne dieses Kapitel bereits aufschlagen. Nehemiah, Kapitel 8. Und dieses Kapitel, das berichtet uns von einer geistlichen Erweckung. In diesem Volk damals, im Alten Testament, ist geistliche Erweckung geschehen. Sie haben wirklich wahre Veränderung erfahren, Bekehrung, Erneuerung und wüsst ihr, wie das alles begann? Es begann damit, dass ein Prediger kam, diese Bibel in die Hand nahm und sie predigte. Sie auslegte und sie anwendete auf das Leben der Personen. Und so lasst uns auch das heute tun. Lasst uns gemeinsam nach Möglichkeit aufstehen. Und wir tun das sicherlich nicht oft. Aber wir wollen vor Ehrfurcht, vor dem Irrtumslosen, dem fehlerlosen Wort Gottes aufstehen und gemeinsam dieses Kapitel lesen. Nehemia Kapitel 8 ab Vers 1, lasst uns dazu aufstehen nach Möglichkeit und dieses Kapitel gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Nehemia Kapitel 8 ab Vers 1. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das er der Herr Israel geboten hatte. Und Esra der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag vor den Männern und Frauen und allen dies verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esram, aber der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel Helkiah und Masseat zu seiner Rechten und zu seiner linken Pedaja, Misael, Malkia, Haschum, Haspadat, Zachaja und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serepia, Jamin, Jakub, Zabbetaja, Hodia, Masseja, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemiah, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum spare zu ihm, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon, auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.« und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelte sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Estra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes, unterrichte Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem aussuchen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und machten die, sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in ihren Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz ähm, am Wassertor und auf dem Platz äh, am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten... Sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen Tag für Tag. Vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. lass uns noch stille sein zum Gebet. Herr, ja, wir kommen vor dich und wir sind es eigentlich nicht würdig, dein Wort zu lesen und dein Wort zu verstehen. Wir sind das auch nicht fähig, wenn du uns nicht Gnade schenkst. Und so wollen wir dich bitten, dass du an unseren Herzen wirkst, dass dieses Wort verstanden und angewendet wird. Mögest du uns Gnade schenken und Aufmerksamkeit. Amen. Ja, setzt euch gerne. Nehemiah, Kapitel 8. Nun, das Buch, das relativ weit vorne im alten Testament steht, gehört eigentlich zu eines der Bücher, die relativ weit hinten im Alten Testament stehen würde oder sollte, wenn es um die zeitliche Einordnung dieses Buches geht. Weil dieses Buch ist eigentlich eines der letzten Bücher des Alten Testaments. Das Volk Israel hat eine Menge durchgemacht aufgrund ihres Ungehorsams, aufgrund dessen, dass sie vom Gesetz Gottes abgekehrt sind. Und Ungehorsam hat immer Folgen. Ungehorsam gegen Gottes Gebote wird immer Folgen haben. Und so hat Gott zugelassen, dass dieses Volk zerstreut wurde, in Gefangenschaft genommen wurde und auch, dass ihre Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Ihre Mauern, sie hatten Löcher, ihr Tempel, er war nicht mehr der Tempel, der eigentlich errichtet wurde. Sie hatten zum Teil gar keinen Tempel mehr. Und all das wurde Stück für Stück durch fähige Männer, die Gott eingesetzt hat, wiederhergestellt. Und dieses Volk, das zerstreut war, wurde in drei Rückführungen nach Jerusalem zurückgeführt. Ihr müsst euch forschen: Dieses Volk war in Gefangenschaft und ähm, es war nicht fähig, alle alle ähm, alle Gläubigen auf einmal zurück nach Jerusalem zu führen. Und so wurde das praktisch in drei Teile aufgeteilt und ähm, Gott hat verschiedene Männer, wie Esra zum Beispiel, benutzt, um dieses Volk nach Jerusalem zurückzuführen. Und wenn wir Nehemiah lesen und hier von einer Rückführung lesen in diesem Buch, dann ist das die dritte Rückführung des Volkes. Die dritte Rückführung nach Jerusalem. Gott, er benutzte diesen treuen Mann Nehemiah, um dieses Volk zurück in ihr Land zu führen und nicht nur zurückzuführen, sondern auch dieses die, die letzten Mängel in dieser Stadt, wo die, das Volk Gottes wohnte, wiederherzustellen. Nehemiah, er war ein treuer Mann, der eine Leidenschaft hatte für das Volk Gottes. Nun, Nehemiah, er war Mundschenk. Wenn ihr dieses Buch euch mal anschauen wollt, dann im ersten Kapitel lesen wir davon, dass er Mundschenk war. Er war ein königlicher Beamter, ein königlicher Bediensteter, der in einer sehr, sehr besonderen Stellung diente. Ihm sollte eigentlich nichts gefehlt haben, aber er hatte doch eine große Leidenschaft für weitaus mehr als nur das im Leben, im Hier und Jetzt. Er hatte eine Leidenschaft für Gottes großen Plan. Und so hatte er einen tiefen Schmerz über das, was in Jerusalem vor sich geht, wie es dem Volk Gottes geht. Er hat einen tiefen Schmerz und Trauer und ähm, Sorgen gehabt, dass dieses Volk so sehr unterdrückt wird, dass, das, dass die Stadt in Schutt und Asche liegt und er betet dafür, dass Gott ihm Möglichkeiten gibt, um diesem Volk zu dienen und diesem Volk Wiederherstellung zu schenken. Und bei all diesen Sachen, die dem Volk wieder ähm, geschehen sind, ist eine Sache sehr wichtig zu wissen. Er hört von einer Nachricht, dass die Stadt in Schutt und Asche liegt. Er hört, dass die Stadt in miserablen wirtschaftlichen, sozialen Umständen liegt. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum Nemir in Trauer liegt. Ihm ist vollkommen bewusst, dass das eigentliche Problem eher in ihrem Gehorsam und ihrer Nachfolge mit Gott liegt. Es war der physische Zustand, der das Problem war beim Volk. Und das ist das, was in Kapitel 8 dann auch passiert. Es wird zu der Grundlage zurückgekehrt. Es wird zu der Grundlage zurückgekehrt, dass das Wort Gottes wieder gepredigt wird und geistliche Erweckung geschieht. Die Stadt, sie wurde wiederhergestellt und das war ein Problem, dass die Stadt in Schutt und Asche lag. Aber das andere eigentliche Problem war, dass ihre Treue zum Herrn, dass sie Gott nicht vollkommen nachgefolgt sind, dass sie seine Gebote nicht gehalten haben, ja, dass sie Gottes Wort nicht mehr gepredigt haben dass Gottes Wort nicht mehr gelesen und verstanden wurde. Und so lesen wir Kapitel 1, einfach nur, um es hier zu erwähnen, er bat stellvertretend um Vergebung für diese Menschen Gottes. Er betete für sie und er betete um geistliche Erweckung, er betete für Veränderung. Und das geschah circa ein Jahr, bis Gott dieses Gebet erhörte. Kapitel 8 ist ein Jahr später, nachdem Gott Segen geschenkt hat, wo die Mauern wiederhergestellt waren, wo die Tore wiederhergestellt waren, wo der Tempel wiederhergestellt war, da kam Ruhe im Volk ein. Und da schenkte Gott aber auch geistliche Wiederauferweckung durch, das, ähm, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Die, ihr müsst euch forschen Kapitel 8, das berichtet davon, dass alles perfekt war. Die Stadt, sie war vollkommen wiederhergestellt. Es konnten keine Feinde mehr in die Stadt eindringen und dieses Volk unterdrücken. Es war alles makellos und das Volk war in Ruhe. Es ist sicherlich eine sehr bedrückende Situation, wenn eine Stadt voll mit Mauern, Löcher in Mauern hat und es keine Tore gibt und Feinde eindringen können. Und dieses Volk, es, es kam Ruhe ein, als das alles wiederhergestellt war. Aber dem Volk fehlte doch etwas. Es war doch nicht am Ende zufrieden. Es fehlte diesem Volk immer noch etwas. Auch wenn der Tempel vollkommen perfekt fertiggestellt war, obwohl er makellos und ähm, perfekt war, aber er war innerlich leer. Und so ist das, wenn wir. Gottes Wort weglassen, wenn alle Umstände passen, die Gemeinderäumlichkeiten, sie können perfekt sein, wie sie nur können, aber wenn wir das Wort Gottes weglassen, dann ist der schönste Palast der dunkelste Palast. Und der schönste Palast, wenn wir das Wort weglassen, ist, es wird zu dem dunkelsten Palast. Die Notwendigkeit ist das Wort Gottes und das ist das, wohin das Volk zurückkehrte. Es waren nicht nur physische Probleme, es waren nicht nur ähm, einfach irgendwelche Luxusprobleme, die das Volk hatte, sondern es war ihre Grundlage, ihre Nachfolge. Das, was der Herr Israel immer wieder geboten hatte, liest das Wort des Gesetzes und tut es. Das ist das, worum es hier in diesem Abschnitt geht. Diese unabdingbare Notwendigkeit, sich dem Wort Gottes auszusetzen und dieses nicht nur so sehr auszusetzen als ein religiöses Buch, sondern das zu lesen, darüber nachzudenken und damit du es in deinem Leben tun kannst. Gottes Wort, das ist nicht nur ein religiöses Buch, sondern es ist das Buch mit Worten des ewigen Lebens. Es ist auch dieses Buch, das dir heute Rettung schenken kann, wenn du sie nicht erfahren hast, es ist auch dieses Buch, was dir heute immer mehr Veränderung schenken kannst, wo du Veränderung brauchst. Und es kann auch dir Freude, es kann dir Ruhe für deine Seele geben. Nun lasst uns in diesen Text mit einsteigen und Gottes Wort schauen. Wir lesen in den ersten Vers, zwei Versen, dass das Volk für sich eine Entscheidung getroffen hat. Das Volk hat verstanden, ihre Stadt ist vollkommen hergestellt, es ist perfekt, aber irgendwas fehlt uns. Irgendwas stimmt nicht. Äußere Umstände sind alle nahezu makellos, aber wir müssen doch noch irgendwo anders einen Fehler gemacht haben. Wir müssen irgendwo anders noch Renovierungsarbeit tun. Wir lesen in den ersten zwei Versen. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk.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 Ich muss eine Entscheidung treffen, das Wort Gottes ist mir wichtig. Es fängt immer an mit einer Entscheidung etwas zu tun. Das Volk, es kommt und es sagt, Esra, hole das Buch. Esra, hole das Buch. Und Esra, er war ein Gesetzesgelehrter, er war ein Prediger, ein Schriftgelehrter, der das Wort Gottes studierte. Es verstand, es auslebte in seinem Leben und dann dem Volk weitergab. Und Ezra soll das Buch des Gesetzes Moses holen. Das sind praktisch die fünf Bücher Moses. Dieser soll er holen und einen Abschnitt daraus vorlesen und erklären. Das Volk, es kam zusammen, weil sie wussten, dass das Wort des Gesetzes wichtig war. Es ging um das Wort Gottes. Das Volk es wusste, dass das Gesetz immer wieder in Erinnerung gerufen werden muss. Sie müssen immer wieder hören und lernen, damit sie Gott fürchten und seine Worte tun können. Das Volk, es war sich dieser unabdingbaren Notwendigkeit des Wortes Gottes vollkommen bewusst. Es, waren nicht nur, es war nicht nur eine Schriftrolle mit religiösen Zeremonien, eine Schriftrolle mit religiösen Vorschriften. Dieses Buch, das Esra hier holen sollte, es waren die Worte, nicht Moses, es waren die Worte Gottes selbst. Gott zuzuhören und das zu tun, was er sagt, das hatte immer ein gehorsames Volk ausgemacht. Und wisst ihr was, ein gehorsames Volk hatte immer Wohlergehen, besonders geistlichen Wohlergehen, aber auch physisches Wohlergehen. Gott hat immer dieses Volk gesegnet, wenn sie in seinem Wort und seinen Geboten verharrten. Wir sehen im Vers 2, dass nicht nur irgendwie die Prediger zusammenkamen, die besonders Geistlichen. Ja, wir wollen jetzt mal ein Seminar abhalten. Hol mal bitte das Wort Gottes heraus. Ja, die anderen, die Frauen, die können sich um die Kinder kümmern. Hier steht, die gesamte Gemeinde kam zusammen, um Gottes Wort zu hören. Sie kamen wie ein Mann vor Esra und wollten das Wort hören. Und vielleicht kannst du dich heute fragen, nun, ja, es war damals, das Volk Israel war in Schutt und Asche, sie waren geistlich in einem Tiefpunkt, sie mussten wirklich zum Wort Gottes zurückkehren, sie mussten die Bibel lesen, aber was hat das für Relevanz für uns heute? Nun, ist Gottes Wort auch heute noch wichtig? Wisst ihr, gedankenloser Aberglaube, das ist immer wieder der Glaube der Heiden. Da, wo du an nichts glaubst, wo du ähm, nicht auf Gottes Gebote schaust und keine Grundlage hast, auf, auf das du dich beziehen kannst, keine Grundlage hast, was Wahrheit ist, das macht die Menschen aus, die nicht Gott fürchten, die keine Kenntnis über das Gesetz Gottes haben. Unser Glaube erbaut sich auf Wissen auf Gott auf, auf Wissen, was Gott über die Menschen sagt. Und das ist, unfassbar notwendig für uns, weil wir wissen, dass wir eine höhere Offenbarung brauchen. Ja, wir haben einige der Abschnitte aus Römer 1 heute gelesen und Römer 1 macht das unfassbar deutlich. Jeder Mensch kann wissen, dass es Gott gibt. Wir schauen in die Schöpfung und wir verstehen, ein Baum oder eine Frucht, sie kann nicht aus dem Nichts entstanden sein. Es muss jemand da gewesen sein, der diese Welt geschaffen hat aber wir können da nicht stehen bleiben, das sagt Paulus auch. Wir brauchen eine höhere Offenbarung und wir brauchen Gottes Wort, denn der Glaube, er kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Und so hat uns Gott sein Wort gegeben, damit wir ihn noch mehr verstehen. Denn wir können Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Liebe, können wir nicht anhand der Schöpfung erkennen. Wir können nur seine Kreativität, seine Allmacht über diese Schöpfung erkennen, aber nicht seine Heiligkeit. Und weder können wir die Lösung für unser größtes Problem und der Probleme dieser Welt jemals lösen und klären können. Das heißt, die Lösung für das Problem, warum wir so viel Hass in dieser Welt haben. Das Wort Gottes das ist notwendig, damit wir aus diesem lernen können, wer Gott ist, was, was, wer Gott selbst und wer wir selbst sind. Unser Vertrauen und unser Glauben, er baut sich auf Verheißungen des Wortes Gottes auf. Und immer dann, wenn in der Kirchengeschichte Menschen zum Glauben gekommen sind, in Scharen, dann ist es immer wieder eindrücklich zu beobachten, es geschah immer dann, wenn das Wort Gottes gepredigt wurde. Also Gott hat immer wieder in dieser, in diesem, in dieser Welt, in dieser Historie sein eigenes Wort benutzt, um Menschen zu retten, und er tut es auch heute noch, um Menschen zu verändern. Dahin, wo die Kanzel hingeht, einer Gemeinde, da geht auch die Gemeinde selbst hin. So klar, wie das Wort Gottes gepredigt wird, so klar wird auch die Anwendung und die Herzen der Menschen folgen. Und so mögen wir immer wieder zu einem Volk Gottes werden, das sagt, bringe das Buch ich komme hier am Sonntag hin, um aus diesem Buch zu hören, schlage es auf. Das ist das, worum ich gekommen bin und was ich heute hören will. Und die Bibel, sie ist viel aktueller als die Tagespresse, die übermorgen rauskommt. Die Bibel, sie sagt, hat so viele Antworten auf die Fragen und die, die äh, verschiedensten Überlegungen, die die größten Machthaber und Wissenschaftler dieser Welt überhaupt erkennen können. Doch sie sind zu hochmütig um dieses anzuerkennen. Einige Gemeinden in Deutschland, sie wollen immer kürzere und kürzere Predigten, oberflächliche und allgemeine Predigten, horizontale und nicht vertikal zu Gott ähm, gerichtete Predigten. Predigten, sie werden ähm, durch Unterhaltung ersetzt. Es wird immer weniger Wort erwähnt oder gar weggelassen. Wir brauchen eine Predigt, die mit dem Text beginnt, die den Gedanken des Textes folgt, die das lehrt, was der Text sagt, die das anwendet, was der Text sagt, ja und die mit dem Text beendet. Deshalb sind wir so vollkommen überzeugt und räumen im Gottesdienst so viel Zeit für die Predigt ein. Und Du kannst heute vielleicht hier sitzen und sagen, warum hören wir wieder so viel? Warum reicht nicht eine kurze Andacht und ein kleines, kurzes Zeugnis? Weil wir davon überzeugt sind, dass dieses Wort Gottes die Quelle unserer Veränderung ist. Es ist die Quelle für die Rettung. Wir sind vollkommen überzeugt, dass dieses irrtumslose Wort die Kraft besitzt, um Menschen zu verändern. Es bringt den Sünder zur Wiedergeburt. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Der Mensch erlebt nicht nur von Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Ja, wir erlangen Weisheit, dieses Wort, es ist zeitlos und ewig. Dieses Wort, es beruhigt und erfreut unser Herz. Doch dieses Wissen der Autorität der Schrift, das Wissen, dass Gottes Wort mir wichtig ist, es darf nicht einfach nur dabei stehen bleiben. Und ich denke, sicherlich viele von euch sind davon vollkommen überzeugt. Gottes Wort ist, ja, Gottes Wort. Aber wenn wir nicht von diesem Wissen zu einer Entscheidung kommen, dass ich auch wirklich was verändere und diesem Wort in meinem Leben Priorität mit einräume, wird sich nichts verändern. Und demnach sehen wir hier, dieses Volk, es traf eine Entscheidung, Esra, hole das Buch, schlag es auf, predige es. Und so auch dir. Es, vielleicht fehlt dir heute eine Entscheidung, diesem Wort in deinem Leben noch mehr Priorität oder überhaupt Priorität einzuräumen. Zeitfenster freizumachen, wo du dieses Wort liest und darüber nachdenkst. Irgendwie bist du vielleicht nicht mehr derjenige, der Frucht für Gott bringt. Du verharrst in einer Sünde, du kommst aber nicht mehr raus. Du zweifelst, dir fehlt der Glaube, dir fehlt der, die Freude im Dienst, dann will ich dich dazu mit einladen. Entscheide dich, Gottes Wort zu lesen. Vers 18 lesen wir, dass das Volk das Buch des Gesetzes gelesen hat, Tag für Tag. Sie haben es miteinander gelesen, sie haben darüber gesprochen. Es war ihre Grundlage. Aber vielleicht kannst du auch heute hier sitzen und sagen, ich, ich kenne Gott überhaupt nicht und Gott ist für mich nur eine reine Religion. Die Bibel ist für mich eine Verschriftlichung dieser Religion. Und ich glaube nicht daran, dass Gott und dass Jesus mein Retter ist. Ich glaube nicht, dass dieser Jesus überhaupt existiert hat. Die Bibel ist ja nur eine reine Verschriftlichung von irgendwelchen Geboten und Verboten. Sie ist unklar, sie ist unverständlich, sie spricht vollkommen im Nebel. Und da will ich dir eine Sache sagen, du irrst dich sehr stark. Die Bibel, sie ist vollkommen klar, was es heißt, gerettet zu werden. Was ist nicht klar in den Worten, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Was ist an diesen Worten nicht klar? Die Bibel sieht uns vollkommen klar, was es heißt, in die Hölle zu landen, für seine Sünde bestraft zu werden, seine Sünde zu tragen oder aber durch das Kreuz Christi gerettet zu werden, seine Gerechtigkeit in Jesus Christus zu finden. Die Bibel sieht vollkommen klar, was ein gottgefälliges Leben bedeutet, was es bedeutet, ein Leben aus der Gnade Gottes zu führen auf Grundlage des Kreuzes Jesu beginne dich diesem Wort Gottes auszusetzen beginne damit das Wort Gottes zu lesen und wisst ihr ich bin nicht als Prediger geboren auch würde ich mich so auch niemals bezeichnen ich bin genauso ein Sünder so wie du und jeder einzelne der hier sitzt ebenso ein Sünder der begnadigt wurde durch die Gnade Gottes der ebenso diese Welt erblickte als ein vollkommen schuldiger Mensch, der aber Gnade bei Gott gefunden hat. Und wisst ihr, vor circa 10 bis 15 Jahren, es war eine Zeit, in der ich noch nicht im Glauben war, auch fern dieser Gemeinde und jeglicher Gemeinde und der Bibel war, hat meine Oma Ella, die auch Teil dieser Gemeinde hier ist, immer wieder mit mir über das Evangelium gesprochen immer wieder vom Wort Gottes erzählt. Und eines, was mich immer wieder am meisten geprägt hat, und das war, es waren Worte gewesen, die sie mir erzählt hat, wie man gerettet werden kann, was Sünde bedeutet, warum haben wir Krieg, warum ist so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und eine Sache, die mich am meisten immer wieder geprägt war, es war ihre bedingungslose Überzeugung, der rettenden Kraft des Wortes Gottes. Ihre vollkommene Überzeugung, dass dieses Wort nicht nur ein Wort ist, nicht nur irgendein Buch ist, sondern dass es die Worte des lebendigen Gottes sind, die dich retten können. Und das hat sie ihm immer wieder gesagt. Sie sagte mir immer wieder, bei allen Gesprächen, sie beendete damit, Misha, lies die Bibel. Lies die Bibel. Schlag die Bibel auf, nimm sie in die Hand und lies sie. Das Wort Gottes, es kommt nicht leer zurück. Lies die Bibel. Und das waren genau diese Sachen, die ich dann getan habe. Und sicherlich war es ein Prozess, es war nicht ein Abend, wo ich gelesen habe und alles verstanden habe. Gott hat an meinem Herzen gewirkt, wo ich dann gelesen habe, wo ich immer wieder manche Abenden hindurch, Nächte hindurch darin gelesen habe und dieses Wort hat mich letztlich von meiner Sünde überführt, mir den Weg gezeigt. Gottes Wort, es kann auch dich retten, es kann dich verändern. Lies die Bibel. Es wird dich von der vollkommenen Abhängigkeit von Gott überführen. Es wird dich retten, es wird dich verändern. Lies die Bibel. Das Volk, es kam zu der Quelle zurück. Alles passte, aber eines fehlte und das war das Wort Gottes. Ihre Beziehung zu Gott mussten sie wiederherstellen. Es sind nicht, ihre, nicht unsere Umstände, die uns besser vor Gott machen. Ja, wenn alles ruhig ist, ja, wenn ich einen Job habe, wenn ich geheiratet habe oder wenn die Probleme weg sind, wenn meine Gesundheit besser wird, dann wird es mir auch besser gehen mit Gott, dann kann ich ihn besser anbeten. Nein, wenn du deine Beziehung zu Gott herstellst, wenn du dein Vertrauen zu Gott stärkst, wird alles besser. Und das ist der Weg dahin ist das Wort Gottes und der Gehorsam gegenüber diesem Wort. Und wie können wir das tun? Als zweitens sehen wir diesen Weg, wie das Volk diesem Wort Gottes zuhört. Vers 3a sehen wir, dass das Volk geduldig zuhörte. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Wie kannst du heute von der Bibel am meisten profitieren? Wie kannst du von der Predigt am Sonntag am meisten profitieren? Der Weg zur wahren Veränderung durch das Wort Gottes ist das aktive und geduldige Zuhören des Wortes Gottes. Es ist nicht nur einfach ein Danebenherlaufen, ein Durchschleifen des Wortes Gottes, ein etwas Mithören, sondern es ist das geduldige, aktive Zuhören, um es zu verstehen. Das aktive Zuhören und darüber nachdenken, um es zu verinnerlichen. Und wir sehen auch in diesem Kapitel im Vers 2, im Vers 3, 7, 8 und 12, sie haben das Wort verstanden. Sie haben nicht nur gute Worte gehört, sondern sie haben die Worte Gottes wirklich verstanden. Sie haben es so sehr verinnerlicht, dass sie wissen, was sie jetzt zu tun haben. Die Schrift, sie wurde von Tagesanbruch bis zum Mittag gelesen, das heißt sechs Stunden lang. Es war sicherlich immer wieder Sections, wo sie dann über dieses Wort nachgedacht haben, darüber in kleinen Gruppen gesprochen haben, gemeinsam gebetet haben. Aber dieser Gottesdienst, lesen wir hier, er ging sechs Stunden. Das Volk stand vor Esra, es stand vor dieser Kanzel und es wurde gepredigt. Dieser Gottesdienst, er ging nicht nur 50 Minuten, sondern sechs Stunden. Das Volk, es hatte einen tiefen Hunger nach dem Wort Gottes und es war zu Opfern bereit. Es war geduldig, es wollte diese Lehre hören und wie oft ist es, dass auch uns diese Geduld fehlt. Eine Predigt geht weitaus mehr als 45 Minuten und wir beginnen schon auf die Uhr zu schauen. Das Volk war sich dieser Notwendigkeit, dieses Wortes bewusst und es disziplinierte sich, diesem Wort zuzuhören. Uns fehlt oft die Geduld, auch bei sogenannten schwachen Predigten. Manchmal sagen wir, ja, es war eine schwache Predigt, ich kann nicht zuhören und ich schalte ab. Aber was ist eigentlich eine schwache Predigt? Eine schwache Predigt kann eigentlich nur dann schwach sein, wenn sie nicht das Wort Gottes als Grundlage hat. Es sind nicht nur die äußerlichen Dinge. Und wir sollten uns nicht auf irgendwelche äußerlichen Dinge irgendwie ähm, fokussieren. Es geht um den Text. Wie sehr legt der Prediger den Text aus? Wie sehr ist er im Text? Und verstehst du, was der Text sagt? Oder gefällt dir nicht seine Redensart, seine Mimik und Gestik, sein Anzug? Das ist das, wo wir sündige Menschen immer wieder drauf schauen. Wir müssen uns darauf zurückbesinnen, wenn wir in die Gemeinde kommen, wir wollen den Text verstehen. Wir wollen Gottesfurcht lernen durch Erkenntnis. Komme mit dem tiefen Wunsch und der Einstellung ich will Gott lernen, von Gott lernen. Ich will ihn noch mehr anbeten in meinem Leben. Ich will noch erkennen, wo ich noch mehr verändern muss in meinem Leben. Ich komme zum Gottesdienst, ich höre geduldig und aktiv zu. Und einige der Sachen, die du auch tun kannst, bete für den Prediger. Bete für den Prediger, der am Sonntag predigt. Versuche während der Predigt mitzudenken. Versuche eine schlecht organisierte Predigt in deinem Kopf zusammenzufassen. Irgendwie Anhaltspunkte zu ziehen, um einfach das zusammenzufassen, was er sagen will, um den Text zu verstehen. Suche nach Schlüsselthemen und schreib dir auf, was du nicht verstanden hast, damit du im Nachhinein fragen kannst, was du nicht verstanden hast. Des Weiteren sehen wir, dass das Volk aufmerksam zuhörte, wir lesen hier in Vers 3 ab ja, B, der letzte Halbsatz. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Sei ein aktiver Zuhörer. Dieser Begriff des Ohrenhabens, es finden wir auch immer wieder in den Worten Jesu. Er hatte immer wieder gesagt: Wer Ohren zu hören hat, der höre. Denn das Wort Gottes ist nur tauglich, wenn es auf tragbaren Boden fällt. Nur dann wird es wirklich Frucht bringen. Und wisst ihr, meine lieben Geschwister, wenn wir heute hier sitzen im Gottesdienst, um einfach nur die Zeit abzusitzen, um einfach nur mal wieder am Sonntag da gewesen zu sein, weil es eine Routine ist, dann ist diese Zeit nutzlos. Dann war sie vergeblich. Dann hättest du auch ausschlafen können. Du hättest deinem Hobby nachgehen können. Es wird dich nicht verändern, wenn du nicht heute hier sitzt und aufmerksam zuhörst, dann kann selbst die beste Predigt mit der besten Sprache, mit der besten Rhetorik, mit der besten Auslegung dich nicht verändern. Es ist so, als würden wir dir heute hier einen Einkaufswagen voll mit den besten Lebensmitteln hinstellen und du bedienst dich nicht. Und wir rufen alle auf, bedient euch, aber du bedienst dich nicht. Es hängt auch viel von deiner Einstellung ab, wie du heute hier bist, mit welcher Einstellung und wie du über das Wort Gottes und die Predigt denkst. Wir müssen empfänglich sein für das Wort Gottes, wir müssen fit sein bei der Predigt und manchmal beginnt es ja auch damit, dass wir den Samstagabend anders gestalten. Ja und ich bin mir sicherlich bewusst und es ist sicherlich kein Rätsel, wenn du um drei Uhr nachts schlafen gehst, dass du um neun Uhr morgens nicht aktiv zuhören kannst. Ich glaube, das ist kein Mysterium. Versuche das Wort Gottes aktiv aufzunehmen, indem du dich vorbereitest auf den Gottesdienst. Und wisst ihr, das Wort Gottes, es schreibt oder es lehrt uns viel mehr über das Hören des Wortes als über das Predigen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und wie oft kritisieren wir unsere Prediger? Und doch sind wir niemals so weit, um selbst an uns selbst Kritik zu üben, dass wir selbst nicht aktiv zugehört haben oder uns nicht vorbereitet haben. Und viele Menschen sehen, die nehmen die Kraft auf, um in der Gemeinde zu sein, um am Sonntag da zu sein, aber sie nehmen nicht die Kraft auf, um aktiv zuzuhören. Und vielleicht kam dir auch schon mal der Gedanke oder auch, ja, dieser, dieser, dieser, dieser Satz zu Ohren. Früher waren die Menschen aufnahmefähiger. Früher konnten sie lange, sie konnten lesen, sie konnten hören. Früher waren sie einfach aufnahmefähig. Und mich wundert eine Sache, wisst ihr? Dass wir am Samstagabend noch weit tief in die Nacht zusammen was unternehmen können, zusammen Filme schauen können, zusammen auf Konzerten sein können, im Kino sitzen können, gemeinsam irgendwelche Gesellschaftsspiele spielen können, dass wir bei einem Fußballspiel über zwei, drei Stunden stehen können und mitjubeln können und dass wir aber am Sonntag dann auf einmal nicht mehr zwei Stunden im Gottesdienst sitzen können. Leute, es ist eine Herzenssache. Es hat nichts damit zu tun, dass die Leute früher anders gelegen waren. Es hat was mit deinem Herzen zu tun, wie du eingestellt bist gegenüber dem Wort Gottes. Bereite dich Samstagabend vor. Sei nicht spät wach. Unternehme nichts, was dich am Sonntagmorgen unproduktiv macht. Schaffe deinem Körper Ruhe. Sei vielleicht auch frühzeitig in der Gemeinde, damit dieser Hektik am, vor dem Gottesdienst dich nicht auch unruhig macht. Helfe vielleicht deiner Frau, deinem Mann beim Anziehen der Kinder. Vielleicht ein einfaches Frühstück anstatt einem großen, was einfach schneller und einfacher ist am Sonntagmorgen. Frühstücke ausreichend, ja auch das ein Punkt, was uns helfen wird. Schaue dir den Predigttext die Woche vorher an, wenn er schon bekannt ist. Ja, schreibe während der Predigt mit. Oder vielleicht fängt es damit an, damit, dass du deine Bibel überhaupt aufschlägst und mitliest. Worum predigst du? Was schauen wir uns heute überhaupt an? Schalte dein Handy aus oder lege es ganz weg, wenn es dich stört und es dich ablenkt. Und was vielleicht deine persönliche Zeit im Wort Gottes betrifft, so suche dir ein Zeitfenster, das du am besten einrichten kannst. Ein Zeitfenster, das, wo du am aufnahmefähigsten bist. Nicht jede Zeit ist die gleiche Zeit am Tag. Einige sind früh auf der, einige sind spät ähm, äh, schlafen gehende Menschen. Suche die beste Zeit für Gott und die zweitbeste für den Menschen. Des Weiteren sehen wir in Vers 5, dass das Volk aufstand. Und ich habe euch dazu eingeladen, mit aufzustehen. Wir machen das nicht oft. Aber das Volk, es stand auf und es blieb stehen, weil es Ehrfurcht hatte vor dem Wort Gottes. Ist auch in unserer heutigen Gesellschaft immer so, wenn etwas Besonderes ansteht, dann steht man auf. Man gibt keinem, ähm, keiner Bundeskanzlerin aus dem Stuhl heraus die Hand, wenn sie da wäre. Im Standesamt steht man auch vor dem Standesbeamten auf, wenn die wichtige Frage kommt. Es ist die Ehrfurcht vor einer wichtigen Botschaft. Dem Volk war vollkommen bewusst, dass dieses Wort nicht nur die Tagespresse ist, es ist das Wort Gottes selbst. Höre es mit Ehrfurcht. Höre dieses Wort und setze dein Leben darauf. Verlassen wir dieses Wort, verlassen wir die Quelle jeglicher Veränderung, jegliche Kraft für unsere Veränderung. Und deshalb ist das Wort auch so wichtig für alle unsere Veranstaltungen, egal wo wir sind. Und auch in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deinem in, egal in welchen Beziehungen und in welchem Lebensstand du heute bist, bedenke, das Wort Gottes zu benutzen und sich darauf zu beziehen. Als letztes wollen wir uns anschauen, die Reaktion des Volkes. Wir kommen langsam zum Schluss. Wir lesen in Vers 6, dass das Volk den Herrn, den großen Gott, anbetete. Sie stimmten dem Wort zu, sie verstanden es. Sie, fangen an, sie fingen an, Gott anzubeten. Ich bete Gott an. Wenn wir das Wort wirklich verstanden haben, können wir Gott anbeten. Wir können wirklich in unserer Anbetung, unserer Dankbarkeit zu Gott wachsen, wenn wir verstanden haben, wer Gott ist und wer wir sind. Und wo wir Veränderung brauchen und wo Gott uns Gnade schenkt. Wahre geistliche Erweckung, siehe, geschieht da, wo ja. wir das Wort lesen und das verstehen. Es basiert auf Erkenntnis. Es ist nicht einfach irgendeine Mystik, dass ich einfach irgendwas lese, irgendwelche Worte daherplappere und dann in Anbetung und Euphorie falle, sondern wahre Anbetung bedeutet, ich verstehe, wer Gott ist. Ich verstehe diese geistliche Wahrheit, ich verstehe, wer ich bin. Ich verstehe, wie, sehr, wie sündig ich bin und wie sehr ich Gnade brauche. Und dann falle ich in Anbetung. Und dann fange ich an, mein Leben zu verändern als, als Reaktion, als Dankbarkeit, als Gehorsam. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Gefühle folgen, wenn die Theologie richtig ist. Aber sie folgen nicht zuerst. Benutze deine Gedanken, um in der Anbetung zu wachsen. Des Weiteren sehen wir Vers 9 und wir überfliegen diesen Text wirklich heute sehr schnell. Wir sehen in Vers 9, dass das Volk Buße getan hat. Das Volk, es kam zu Buße, das Wort Gottes, es, es hat eine Buße hervorgerufen. Sie haben das Wort verstanden, sie haben verstanden, wo sie alles in ihrem Leben Fehler gemacht haben, wo sie Gott mich angebetet haben, wo sie sein Wort verlassen haben. Sie haben ihren Zustand verstanden. und Sie kamen zu einer tiefen, tiefen Betrübnis und zu einer Überführung von Sünde. Und das ist auch das, was Paulus sagt, wäre das Gesetz Gottes nicht gewesen, dann hätte ich die Sünde nicht erkannt. Dann hätte ich nicht erkannt, wie sündig ich wäre. Wir schauen in die Bibel und wir sehen, wie sehr wir noch wachsen müssen, wie sehr wir noch in diesem und jenem weiterkommen müssen. Die Wahrheit, sie ergreift uns und wir dürfen da nicht stehen bleiben bei dieser Betroffenheit, sondern wir, wir rennen zum Thron der Gnade, tun Buße, bekennen die Sünde und bitten gleichzeitig um Wiederherstellung und beginnen die neuen Dinge zu tun. Wir beginnen im veränderten Leben zu leben, aus Gottes Gnade heraus. Buße bedeutet immer das Bekennen und das Umkehren. Wir müssen nicht nur traurig sein über das, Wort, über das Wort, was wir verstanden haben und über unsere Sünde, sondern wir müssen sie vor Gott führen. Der Grund dessen, warum Jesus uns liebt, ist aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Das ist auch der Grund für euch. Wenn du in Sünde fällst, gibt es einen Grund zu trauern, weil Sünde ist Gott ein Gräuel. Aber es gibt auch einen Grund, zur Freude, weil wenn du Sünde bekennst, dann spricht dir Gott Vergebung zu und Veränderung. Und er will dich verändern. Des Weiteren sehen wir, dass das Volk große Freude hat. Als Reaktion auf das verstandene Wort Gottes haben sie Freude gehabt. Wir sehen das in Vers 10. Dort wird aufgerufen, dass sie hingehen sollen, dass sie Fettes und Trinkes, äh, Süßes trinken sollen, dass sie dem Herrn opfern sollen. Und als allerletzte sagt er, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ist der Nachdruck. Die Freude aufgrund dessen, auf, auf, auf das die sich wirklich gründen sollen, ist die Gnade Gottes. Gottes Gnade ist das, was uns Freude und Zuspruch gibt, da wo wir verfehlen. Der Gerechte erfreut sich am Gesetz Gottes. Immer wieder ein unvorstellbarer Wert, dass das Wort Gottes in unserem Leben bewirkt, wenn wir es wirklich verstanden haben. Es ist dieser Kraft dieses Wortes Gottes, dass sie auch Freude geben kann. Wahre, erfüllende Freude in deinem Leben. Wir tun Buße, wir kehren um und wir freuen uns daran, dass Gott uns vergeben hat dass wir wieder reine Sache mit Gott tun können. Und wir beginnen aber damit, auch Gottes Wort zu tun. lesen die Verse 10 bis 18, dass das Volk aber nicht nur stehen geblieben ist. Das Volk ist nicht nur bei der Buße und bei der Freude stehen geblieben, sondern sie haben begonnen damit, Gottes Wort zu tun. Sie sind Täter des Wortes geworden. Das ist auch das, was Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und so sagt auch Jesus in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Meine lieben Geschwister, wenn wir nur heute hier sitzen, zugehört haben, aktiv zugehört haben, mitgeschrieben haben, und dann rausgehen und am Mittwoch schon nicht mehr wissen, worum es am Sonntag ging, dann war die Zeit ebenso vergeblich. Wir müssen zu Tätern des Wortes sein. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern. Wir müssen auf diesen Text reagieren. Wir müssen, es müssen Entscheidungen folgen, Sachen, die wir verändern wollen. Wir denken intensiv über das Wort nach, um es wirklich anwenden zu können. Und das ist auch ein Grund, wenn du ein zufriedenes Leben in Christus führen willst, dann musst du genau hier beginnen. Du musst das Wort so intensiv lesen und darüber nachdenken, damit du es tun kannst. Damit du weißt, was du ändern musst in deinem Leben. Und was ist, wenn wir irgendwie etwas nicht verstehen in der Schrift und nicht weiterkommen? Dann bleib nicht stehen. Stell dem Text Fragen. Versuche den Text wirklich zu verstehen und lies die Bibel mit der obersten Frage, was soll ich tun, was soll ich verändern? Und auch wenn du heute irgendwas nicht verstanden hast aus der Schrift und aus der Predigt, bleib nicht stehen. Komm zu uns, komm zu den Leitern und frage sie, was du nicht verstanden hast. Bete um Erkenntnis, sinne darum nach. Bitte Gott, dass er dir hilft, die Sache wirklich zu verstehen. Frage deine Geschwister. Oder nimm dir vielleicht ein Buch, der das Thema mehr thematisiert oder die Stelle Dich anschaut Ja, auch, auch Kommentare oder Predigten, sie können uns helfen, den Text zu verstehen. Lass dich vollkommen von diesem Wort durchtränken, damit du es tun kannst. Nimm dir eine Zeit am Tag, wo du über dieses Wort wirklich nachdenken kannst, es lesen kannst. Weil das ist der Punkt, wo du wirklich wahre Veränderungen in deinem Leben erfahren kannst. Wisst ihr, dieses Wort, es muss dich infizieren, es muss dich durchdringen, man muss dich reinstechen in dir und es muss der Bibel rauskommen, es muss in dir geistliche Wahrheit rauskommen. Brüte dieses Wort in deinem Kopf, wenn du darüber nach, wenn du da es morgens liest, du musst abends noch wissen, was du gelesen hast, weil sonst war es einfach nur gedankenloses Lesen. Und es stimmt, dass einige von euch sicherlich keine Bücherleser seid, ja, die, die gerne Bücher lesen. Aber ein, ihr müsst, ein Buch müsst ihr in eurem Leben lesen, wenn ihr wirklich Gott lieben und lernen wollt. Und das ist die Schrift Gottes. Und sicherlich werden andere Bücher, christliche Bücher, euch helfen, darin zu wachsen und diszipliniert zu sein. Und glaubt mir, man kann auch lernen, wirklich lernen, Bücher zu lesen, aber Lasst uns da nicht stehen bleiben. Lasst uns dieses Wort Priorität in unserem Leben geben. Lasst uns unser Herz durchdringen. Nimmt dieses Wort und macht es zu eurer Priorität. Das ist das die Quelle unserer Kraft unserer Veränderung. Wisst ihr, ich habe mir wurde bereits einem schon mehrere Male von einigen gesagt, die nicht im Glauben sind. Sie haben gesagt, ich bin schon so lange in der Gemeinde. Und ich verstehe so viel in der Bibel nicht. Und ich glaube nicht. Und Gott rettet mich auch nicht. Und ich habe ihn eine Sache gefragt. Und ich meine zu ihm, liest du die Bibel? Er sagt, nein, ich lese die Bibel nicht. Ich verstehe sie ja nicht. Und genau das ist ja der Punkt. Er sagt, er betet, er, er kommt zur Gemeinde, er versucht ein gutes Leben zu führen, aber er sucht Gott nicht in seinem Wort. Und sicherlich gehören viele Aspekte mit dazu, aber Gott überführt uns unserer Sünde, wenn wir in seinem Wort lesen. Wisst ihr, wir wollen so oft schnelle Veränderungen und vielleicht wünschst du auch du dir schnelle Veränderungen in deinem Leben. Oft passieren Veränderungen nicht wirklich schnell. Es braucht manchmal einen Prozess. Aber dieser Prozess, er beginnt im Wort Gottes, wenn du wirklich verändert werden willst dann brauchst du die Bibel. Die Bibel ist das, ohne die wir nicht können. Das ist das, wo wir zurück hin müssen. Das ist das, wo du hin musst, wenn du wirklich Gott mehr kennenlernen willst. Unser Problem ist nicht, dass wir das Wort nicht hören oder nicht verstehen wollen, sondern weil wir es auch nicht anwenden wollen. Wir wollen es nicht anwenden. Es ist keine Relevanz für unser persönliches Leben. Wir haben da irgendwas gehört, aber... Wir, sind, wir gehen nicht so weit, es auch wirklich anzuwenden, Prinzipien in unserem Leben zu verändern. Kehre du um und bitte Gott um Gnade, bitte um Veränderung für deine Seele. Und Gott, er wird sie dir schenken. Setze dich auch heute diesem Wort aus, mach es zu deiner Priorität. Und lass uns auch dazu vor Gott beten und ihn um Gnade bitten, Lasst uns nach Möglichkeit dazu aufstehen, Wisst ihr, nur Gott allein kann uns helfen. Nur Gott kann uns diese Gnade, diese Freude an seinem Wort schenken. Und wir müssen sie bei ihm erbeten. Er muss uns Gnade schenken. Nur sein Geist kann nun an uns wirken und uns dieses Wort zu verstehen geben. Wahre Veränderung geschieht nur durch Gottes Gnade. Großer Gott, ja, du bist im Himmel, wir danken dir für dein heiliges Wort, das du uns gegeben hast. Du hast uns nicht leer hinterlassen, Herr, du hättest uns sicherlich leer hinterlassen können und doch hätten wir niemals einen Weg zur Errettung, wir hätten niemals ein, eine Wahrheit, eine Konstante. Und Herr, wir erkennen, wie viel Ungerechtigkeit und wie viel Wahrheit, wie viel verstreute Wahrheit in dieser Welt existiert, wie viele verschiedene Religionen und Philosophien existieren und so viel Verwirrung. Herr. Aber du hast uns nicht leer hinterlassen, du hast uns dein Wort gegeben. Und es ist das, wo, ohne das wir nicht können. Mögest du uns Gnade schenken, schenke uns die Freude daran zu lesen, schenke uns Disziplin, nicht weil wir dadurch ähm, besser vor dir werden, sondern du schenkst uns den Weg der Rettung durch Erkenntnis, durch Überführung, dadurch, dass dein Geist durch dieses Wort an unserem Herzen wirkt. Ja, Herr, und du heiligst uns durch dieses Wort, wenn wir dich bereits kennen. Mögest du uns Gnade schenken, dass wir über dein Wort nachdenken und das anwenden. Ja, wir danken dir. Amen. Was wirklich zählt, ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein, ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben Erweise du mir deinen Weg, zeig mir die Welt mit deinen Augen, lass mich erkennen, was dir wichtig ist. Brauche mich in dieser Welt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott.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 zeige du mir deinen Plan. In meine Schwachheit lass mich glauben. Und wenn ich falle, heb mich wieder auf. Gebrauche mich in dieser Welt.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 Wir für für haben heute viel über Gottes Wort gehört, wie wichtig es ist, wie wertvoll es ist, und ich möchte dazu auch noch mal aus dem Text, den wir heute gelesen haben, aus Nehemiah 8, wo Esra spricht zu dem Volk in Vers 10, den letzten Teil, und er sagt, Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Wie kann die Freude am Herrn unser Schutz sein? Wie können wir Freude am Herrn haben? Wir können Freude am Herrn haben, wenn wir den Herrn kennen? Wie können wir den Herrn kennen? Natürlich nur durch sein Wort. Durch sein Wort offenbart sich der Herr uns. Durch sein Wort können wir erkennen, wer dieser allmächtige Gott ist, wie er ist, was er von mir möchte, was er möchte, dass ich tue, nämlich dass ich Buße tue und zu ihm komme, damit er mir meine Sünden vergeben kann und mich heiligen kann. Und wenn wir durch Gottes Wort ihn erkennen können, Stück für Stück mehr, so werden wir auch Stück für Stück mehr Freude haben. Und diese Freude am Herrn, sie ist unser Schutz. Sie ist unser Schutz, unsere Zufluchtsstätte kann man auch übersetzen, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor anderen Menschen, vor Umständen, vor Dingen, die uns sonst belasten. Wir dürfen auf den Herrn vertrauen. Er ist unsere Freude und auch das schenkt uns allein sein Wort. So können wir ermutigt sein, dieses Wort zu lesen und es zu lieben, weil es uns alles schenkt und alles gibt, was wir brauchen. Ich möchte euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst abschließen mit Gebet. Ich bitte euch dazu aufzustehen, dass wir unseren Herrn loben und ihn ehren und ihn auch bitten, dass er uns lehrt, sein Wort zu lieben. Danke dir, Jesus Christus für das Wort, was wir heute hören durften, aus Nehemiah. Und auch das, was wir aus dem Alten Testament lesen, ist auch heute so aktuell. Nämlich, dass das Volk deinem Wort zuhörte, dein Wort herausholte und gesättigt wurde. Geistlich die Freude in dir gefunden hat und Frieden fand. Und so ist es auch heute. Die Menschen sind rastlos, sie finden keine Freude, keinen kein Frieden, keine Ruhe. Und wir wissen, Herr, dass dein Wort uns das alles schenkt, wenn wir zu dir kommen und dein Wort mit offenen Augen, mit offenen Herzen studieren. Hilf uns, Herr, daran festzuhalten. Danke, Herr, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben, dein Wort zu zu studieren, sei es zu Hause, sei es mit verschiedenen Kommentaren, mit Predigten, dass wir aber untereinander auch uns austauschen dürfen. Danke dir, Herr, dass wir heute auch so viel Wissen haben dürfen. Aber hilf uns auch, dieses Wissen umzusetzen, danach zu leben und wirklich zu glauben, weil dieses Wort ist dein Wort. Es ist die Wahrheit, es ist unsere Rettung, wenn wir daran glauben, Buße tun. Danke dir, Herr, für diese Erinnerung auch heute Morgen. Mögest du gepriesen und gelobt sein. Im Namen des Christus. Amen.